Was wäre Ronaldo wohl wichtiger? Sein Aussehen oder seine Leistung? Das ist die Frage, die wir uns heute mal stellen. Was glaubt ihr? So wie ich sehe, trainieren viele im Sport, auch im Kraftsport, wie Bodybuilder. Dadurch bekommt man zwar dickere Muskeln, man sieht es dann auch irgendwann, aber du wirst dadurch halt nur besser in der Übung, die du gerade machst. Und ansonsten fehlt der Übertrag halt zum Alltag, zum Sport, zu deinem Sport, was du auch machen willst. Und das ist das, was ich, ich habe es aber leider auch so gemacht, muss ich sagen, mir wurde es ja genauso beigebracht und auch vielen wird es immer noch so beigebracht, dass sie von der Art her wie Bodybuilder trainieren. Klassischerweise an Maschinen und geführte Bewegung und fertig. Was glaubst du, wie ist es bei Ronaldo? Ich glaube, er hat das erkannt oder vielleicht sein Personal Trainer. Das heißt, er trainiert Bewegungsmuster. Und genau das würde ich jedem empfehlen, funktionale Bewegungsmuster trainieren, die für dich, dein Sport und deinen Alltag funktionell sind, wichtig sind. Dadurch wirst du besser werden, auch in Dingen außerhalb dieser Übungen, sondern insgesamt für den Alltag und für deine Sportarten. Und dann werden die Ergebnisse auch natürlich kommen, auch die optischen. Das ist der schöne Nebeneffekt dann dabei, aber du bist dann breiter aufgestellt. Und ich glaube auch, Ronaldo wird das erkannt haben. Oder was meinst du?